Wir sehen das Banner der Aktion von UN Women Deutschland zum Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Am 25. November soll diese Fahne an vielen Gebäuden gehisst werden. Auch an 90 Gebäuden der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg steht für Auch in Luffenwalde, dem Ort, an dem die Zahnfußandachtungen entstanden sind. Wir sagen Nein zu Gewalt an Frauen, steht auf dem Banner. Ich bin froh, dass unsere Kirche sich diesem Ausruf so klar anschließt. Ich weiß, dass auch unsere Kirchen manchmal Orte sind, in deren Arbeit sexualisierte Gewalt ausgeübt wird. In dieser Andacht geht es genau darum. Ich bitte Sie, die ZuhörerInnen, geben Sie auf sich ab und hören Sie nicht weiter zu, wenn das für Sie im Moment besser ist. Ich spreche vor der katholischen Kirche St. Michael in Berlin-Kreuzberg. Hier wollen wir am 25.11. in diesem Jahr den ökumenischen Frauengottesdienst feiern. Er heißt "Frei nach Leben. Das Leid der Betroffenen soll in diesem Gottesdienst vor Gott gebracht werden, ohne fertige Antworten zu formulieren. Es geht darum, auf die Stimme von Betroffenen zu hören, auszuhalten, nicht auszuweichen. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht die biblische Geschichte von Tamar aus dem Buch Samuel. In der Bibel wird erzählt, Tamar wird von ihrem Halbbruder sexuell belästigt. Sie versucht ihn davon abzubringen. Sie bietet ihm sogar an, die Verbindung offiziell zu machen. Aber er vergewaltigt sie. Danach erlebt Tamar, dass ihr anderer Bruder sie zum Schweigen bringen will, sie soll sich die Sache nicht so zu Herzen nehmen. Aber sie zerreißt ihr Jungfrauenkleid und schreit laut. Immer wieder erleben und erlebten Frauen und Männer in der Kirche, dass ihnen nicht zugehört wird. Oder Einzelne hören ihnen zu, aber sie bekommen kaum Unterstützung. Wenn Verfahren eingeleitet werden, dauert es zermürbend lange. Eine Frau erzählt, dass die Geschichte von Tama ihr Mut macht. Sie stellt sich vor, wie Tama ihre Geschichte erzählt hat. Sonst wäre sie ja nicht in die Bibel aufgenommen werden. Deswegen kann diese Frau auch ihr Schweigen brechen. Im Buch Erzählen als Widerstand erzählen sie und andere Frauen, von Gewalterfahrungen, die sie in der Kirche gemacht haben. Im Gottesdienst lesen wir Psalmworte. Befreie mich Gott, Wasser sind gestiegen bis an meine Kehle. Müde bin ich von meinem Rufen, heiser mein Hals. Du hast uns Bedrängnisse sehen lassen, zahlreich und unheilvoll. Kehr um, belebe uns wieder. Du wirst mich groß machen, dich wenden, mich trösten. Wie gut, dass es diese Worte in der Bibel gibt.